Denn bei YouTube hat sich jemand gewünscht, doch mal über das Haarwerk nochmal zu sprechen. Hier hatten wir ja Teil 1 KW Gewindefedern verbaut. Ähm, nur mal testweise, ich bin da jetzt nicht so von begeistert. Mein Gedankengang war damals, kann man das darstellen? Äh, zwei Negativmerkmale von den Federn sind erstmal der Aufbau und der Vorderachse das sind zwei Federn übereinander das macht immer leichte Geräusche ich habe das Thema mit einem äh, M3 Fahrer der F-Baureihe letztes wieder gehabt ja da gibt es dann Gummischläuche die man drüber ziehen kann also wenn ich über einen 600, 700 Euro Federn Satz noch Gummischläuche ziehen muss ja das ist nicht knackt bei Lenkbewegung dann ist mir das einfach zu teuer also für mich erstmal sowieso Feder ist immer nur so ein bisschen besser. Also der Audi fährt jetzt nicht wirklich schön, wie ich finde. Er ist tiefer, er ist stabiler, keine Frage. Man muss aber eigentlich auf Sport fahren, um. Das ist aber bei jeder Feder, also ob jetzt Gewindefeder oder normaler Feder, der Dämpfer ist dafür einfach nicht ausgelegt. Der hat jetzt gelaufen der, der, der Audi. Man hätte eigentlich ein Komplettfahrwerk verbauen sollen. Also. Wer wirklich Handling haben will, der kommt um ein komplettes Gewindefahrwerk oder Fahrwerk nicht drum drumherum. Ich muss auch wieder feststellen, hier wäre auch wieder das Gewindefahrwerk meiner Erachtens von Funk dann besser gewesen. Äh, weil einfach für ich glaube 750, 700 Euro, so liegen die in der Regel die Fahrwerke. Also komplettes Gewindefahrwerk in einer guten Verarbeitung aus Deutschland. Ähm, Fährt da hammergeil, wir haben es letztens bei 90 gemacht, wir haben es beim A5 gemacht Der A5 fahrer auch, ja hat nur Gewindefehler und ich sage lass es Der hier hat ja noch Magnetic Ride, hier kann man noch was verstellen, hier kann man sagen mach mal hart Weil in Seriedämpfungsfelden des Großdämpfers Fetter Grütze, ne? man muss ja schon auf Sport fahren oder auf Dynamic fahren Das ist äh, besser Fährt na, was man sehen kann also die Felgen schwarz sind, optisch steht er gut da ich habe ihn vorne sogar noch wieder hoch gedreht weil ich gehofft habe mehr, mehr Druck auf die Feder zu bekommen um eine bessere Dämpfungsverhältnis zu kriegen. ein bisschen besser ist auch geworden ähm, kann man so machen aber für 650 oder 700 Euro was die Federn kosten finde ich sehr teuer ähm, klar sind da mehr Bauteile dran als an einer Standardfeder und klar ist das eine geile Idee was Kartwähler gemacht hat, dass es überhaupt Funktioniert, ist ein Wunder Oder ist schön, dass das jemand entwickelt, kein Wunder, sondern einfach nur eine Entwicklungsarbeit Meins ist es aber nicht, also ich fahre ja dann doch schon, wenn es mal drauf ankommt, sehr straff, auch der M4 ist mit einer normalen Feder nicht optimal ja, Hat Vogtland ein super, super Produkt gebaut für den M4 eine Super Feder, aber sehr komfortabel und wer richtig auf letzter Rille fahren will, NEIN ja, Also es ist auch da ist die Feder keine Option, ich habe lange überlegt ob man jetzt für 3000 Euro das Competition Fahrwerk von KMW nimmt, weil es der einzige ist, der dann ein vernünftiges Fahrwerk verbaut ja. Ich hoffe es ist alles drin, was sich so gewünscht wurde für dem Audi oder zu der KMW Feder Ich hoffe ich habe nichts vergessen Wie gesagt, Feder bleibt Feder Was man öfter liest ist halt Knacken an der Vorderachse bei KMW Gewindefedern, ja hatte der Audi am Anfang auch. Jetzt höre ich es entweder nicht mehr oder ist weniger geworden, dass sich das nach zwei Wochen eingeknackt hat. Das heißt, wir lenken und die obere und die untere Feder haben manchmal das Bestreben, sich einen Tucken anders hinzustellen, dann macht's mal macht genug. Also wer geräuschintensiv äh, oder empfindlich ist, ist vielleicht nicht die beste Wahl, eine Feder zu nehmen, die aus mehreren Lagen besteht. Das ist bei Fahrwerk aber dann genauso. Ne? Also gibt es dann eine Vorspannfeder und eine Feder, dann äh, können es da schon mal Geräusche geben. Kann man was tun mit, mit ein bisschen Erfahrung, geht das weg. Aber grundsätzlich hätte ich mir vom Hersteller gewünscht, dass das dann schon ab Werk so funktioniert. Ne? Ich hoffe, es ist alles drin, es passt soweit für mich. Und äh, weiter ruhig was wünschen bei YouTube und dann kommt das auch online. Bis zum nächsten Mal.